man hat schon richtig gemerkt, dass das eigentlich nicht um irgendwas Lustiges ging, sondern wirklich explizit auf mich. Wenn man sich anfänglich noch so ein bisschen unsicher ist, ist das sehr, sehr beklemmend. Und dann kam die Klofrau, die Schlange entlang, blieb bei mir stehen, dreht sich wieder rum, geht einen Schritt zurück. Ja, also Sie sind hier falsch verkehrt, gell?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 Und ich muss echt sagen, das hat mich sehr bestürzt. Ich habe mich nicht nur missverstanden gefühlt, sondern auch wirklich, mh, ja, überhaupt nicht als Mensch vervollgenommen. Weil in erster Linie ist es völlig egal, auf welche Toilette je Mensch geht, denn auf jeder Kloschüssel ist die Kabine immer einzeln abgeschlossen. Also es macht niemand irgendwie eine fremde Türe auf. Insofern gibt es auch keinen Menschen, der sich über irgendwas negativ äußern müsste oder sonst was. Umso mehr haben sie mich auch halt einfach diese Blicke und das Ganze drumherum wirklich mürbe gemacht. Ich bin dann relativ schnell danach auf meinen Platz, habe dann noch eine viertelstunde mit den bekannten verweilt und es war mir aber innerlich so unangenehm weil ich in dem moment das gefühl hatte ich werde nur noch angestarrt von allen menschen auch wenn es gar nicht so war aber in diesem moment ist es so innen drin man ist ja anders Ja, aber ich will doch gar nicht anders sein ich bin weiblich ich bin transitioniert warum darf ich nicht einfach auf die toilette gehen die ich möchte.